In diesem Video möchte ich dir Secret of Wealth vorstellen. Ähm, falls du noch nicht genau weißt, was Quantensuggestionen sind oder was eine Quantenmeditation ist, möchte ich dir das ganz kurz erklären und wie wir das koppeln in dieser Frequenz bzw. in dieser Meditation. Quantensuggestionen sind Suggestionen, die eine ganz, ganz neue Form von Suggestionen sind. Das sind Suggestionen, die mit Bildern und Emotionen gekoppelt sind und sofort das Ego umgehen und dein Gehirn umschreiben. Ja. Die typischen Suggestionen sind zum Beispiel sowas wie Ich bin gesund, aber das Gehirn und der Verstand des Ego sagt, naja, das stimmt nicht, weil du bist gerade krank. Das heißt, man braucht 90.000 Suggestionen, bis man eine Wirkung davon hat. Ja. Quantensuggestionen sind ganz anders. Sie sagen zum Beispiel sowas wie: ähm, wie zum Beispiel, ähm, so wie in der Früh die Sonne aufgeht, so baut sich jeden Tag immer mehr Gesundheit auf und mein Immunsystem stärkt sich von Tag zu Tag immer mehr. Das heißt, die Suggestion nimmt eine Grundwahrheit und äh, eine Metapher, also ein Bild und ähm, sagt dann das Ziel, was du programmieren möchtest, in dem Fall gesünder zu werden und dein Immunsystem zu stärken und sagt dann von Tag zu Tag immer mehr. Weil dann kann das Ego nichts mehr dagegen sagen. Das heißt, wir erzeugen mit dieser Methode eine Verstärkung durch die Metapher, also ein Bild. Und koppeln das mit dem Ziel, was wir wollen. Und dann sagen wir und von Tag zu Tag immer mehr und mehr. Und das Ego hat keine Möglichkeit mehr dagegen zu sprechen, weil es nicht weiß, was in der Zukunft passiert. Ja. Und dasselbe habe ich erstellt für ähm, The Secret of Wealth. Also ich habe da eine Hypnose produziert, eine, eine Induktion, eine Meditation, die dich in die Entspannung hineinführt, ähm, die dich in die Trance hineinführt und dann ähm, führt dich diese Meditation in, eine, in die Quantenwelt hinein, dass also du gehst mit deinem Bewusstsein, dienst dich aus und gehst in die Quantenwelt hinein und in diesem Zustand fange ich dann an, 10 solche Quantensuggestionen für alle möglichen Themen, aber in dem Fall für das Thema Wohlstand zu geben. Und die werden dann dreimal hintereinander gelobt, weil das Gehirn lernt durch Wiederholung. Das heißt, du hörst dir ungefähr 10 bis 15 an und dann wird das dreimal wiederholt. Das wird dann wunderschön programmiert und dann am Schluss kommt dann sozusagen ein Ende, das, nicht wieder, das holt dich dann wieder raus. wichtig Wichtiges, du noch wissen solltest, dass im Hintergrund zwei Frequenzen laufen. Eine Frequenz, die wissenschaftlich nachgewiesen wurde, wenn man diese Frequenz hört, dann wirken Suggestionen besser, Bilder werden besser im Gehirn verankert und Suggestionen werden im Neuronmuster im Gehirn besser ähm, gekoppelt. Ja. Und gleichzeitig läuft ein isochroner Ton, der dich in Trance hineinführt. Ja. Du kannst diese Meditation wundervoll verwenden und die ganze Technik und Technologie dahinter ist, dass einfach du in Trance hineingehst, dass du diese Meditation machst, dass du diese Programmierung ähm, im Gehirn einspeicherst durch die Bilder, durch die Emotionen. Wenn ich sie dann dir äh, sage in der Meditation, ist es wichtig, dass du die Bilder wirklich siehst vor dir und dass du sie koppelst mit Emotionen. Deswegen habe ich auch verschiedene Bilder und verschiedene Metaphern verwendet. Aber dann einen passt das eine nicht, andere das andere nicht. Aber in der Summe sind genug dabei, die dir diese Bilder im Gehirn erzeugen. Und auf Quantenebene kannst du dann diese Realität in dein Leben ziehen. Ja? Du kannst sie im Sitzen hören, du kannst sie im Liegen hören. Du kannst ganz bewusst selber entscheiden nach eigenem Empfinden und Gefühl, wie du diese am besten nutzen möchtest für dich. Und vor allem empfehle ich dir, wenn du das in dein Leben integrieren möchtest, dass du die ersten 21 Tage äh, das einmal am Tag hörst und die ersten sieben Tage idealerweise zwei bis drei Mal. Ja. Du kannst ähm, gleichzeitig, ähm, ähm, wenn du diese, diese Meditation hörst, dir äh, gibt es im Shop äh, eine PDF dazu, dir diese ausdrucken, oder beim BrainWave3D oder auf marcolorenz.com ein Blog, findest du auch einen Blogartikel dazu. Das kannst du dir dann ausdrucken, da sind die wichtigsten 10 Suggestionen drauf und diese kannst du dir noch zusätzlich ausdrucken. Beziehungsweise, wenn du die Datei kaufen, äh, kaufst im Shop, dann findest du auch eine PDF dabei und diese kannst du dann ausdrucken, kannst du sie dir ähm, dort, wo du deinen Zähne zum Beispiel hinkleben und dann in der Früh und beim Abend. Genau, deine zwei Minuten, circa oder drei Minuten, lang doch einmal Szene putzt, dir das durchlesen, nochmal als Verstärkung und ähm, die Bilder im Gehirn erzeugen und gleichzeitig deine, äh, die Emotion, die dazu entsprechend ist, fühlen. Ja, weil wenn du Emotionen mit Bildern koppelst, dann programmierst du dein Gehirn ein. Und also die ersten sieben Tage das intensiv machst, sozusagen zum Beispiel. Ähm, du hörst sie dreimal am Tag, in der Früh, am Abend und vielleicht einmal im Laufe des Tages und gleichzeitig noch deine in der Früh und beim Abend das Durchliest beim Zähneputzen, dann wirst du in den ersten sieben Tagen wirklich diese Quantenebene anziehen. Und dann empfehle ich dir noch die weiteren zwei bis drei Wochen noch das einmal am Tag anzuhören und gleichzeitig das mit dem Durchlesen beim Zähneputzen zu machen. Dann hast du die maximale Wirkung von dieser Methode. Ich wünsche dir viel, viel Freude dabei und freue mich sehr, dich im nächsten Video zu sehen und bin sehr, sehr gespannt auf dein Feedback, was du zu dieser Meditation sagst.